Baja Pirohim Yapirik Hirohim. Ach, haben wir schon was angeht, ich will nicht, wie wie Hierة, Shooting Likewise, ich habe mich nicht mehr so